Liebe Studierende, herzlich willkommen zu unserem ernährungstherapeutischen Modul bei Hypertriglyceridämie. Wir haben beim letzten Modul schon die ernährungstherapeutischen Interventionen bei erhöhtem Gesamtcholesterin und bei erhöhtem ldl cholesterin besprochen. Und heute geht es eben um erhöhte Triglyceridwerte. Erhöhte Triglyceridwerte sind ein unabhängiger und direkter Risikofaktor für eine koronäre Herzkrankheit und für Atherosklerose. Erhöhte Triglyceridwerte gehen auch sehr oft mit Übergewicht einher, mit Bewegungsmangel bzw. auch mit Diabetes mellitus. Meistens sind dann gleichzeitig auch Gesamtcholesterin erhöht und LDL-Cholesterinwerte erhöht und beachten Sie eben in diesem Zusammenhang, Zusammenhang immer alle Aspekte des metabolischen Syndroms, wo ja auch die Hypertriglyceridämie eingebettet ist. Generell ist zu beachten, dass nicht nur die Ernährung einen Einfluss auf erhöhte Triglyceride hat, sondern auch zum Beispiel durch Medikamente hervorgerufen werden kann. Beachten Sie das bitte bei der Medikamentenliste und schauen Sie, ob östrogenhaltige, retinoidhaltige oder diazidhaltige Medikamente verabreicht wurden oder vom Patienten eingenommen werden, denn diese können eben auch die Triglyceridwerte ansteigen lassen. Ernährungstherapeutisch kaum beeinflussbar ist die seltene familiär-genetisch bedingte Form der Hypertriglyceridemie. Beachten Sie bitte noch, dass erhöhte Triglyceridwerte auch ein Auslöser für Pankreatitis sein können. Auf die Gewichtsreduktion gehen wir jetzt im nächsten Schritt nicht ganz so detailliert ein, weil wir das ohne diese im letzten Semester genau besprochen haben. Wichtig zu sagen ist ja nur, dass eine Senkung des Übergewicht Triglyceridwerte um 20 bis 30 Prozent senken kann, was, ein enormer, was einen enormen Effekt bedeutet. Im Gegenzug dazu ist aber natürlich auch jede Gewichtszunahme von einem von negativem Einfluss. Das heißt, man weiß aus Studien, ca. jedes Kilo Gewichtszunahme bedeutet eine Erhöhung der Triglyceridwerte um 1,1 Prozent. Zu Alkohol und Kohlenhydraten ist grundsätzlich zu sagen, dass Alkoholverzicht die wichtigste und auch effektivste Maßnahme bei der Behandlung der Hypertriglyceride ist und sie da auf jeden Fall einen Schwerpunkt in der Anamnese und auch in der Beratung liegen äh, setzen müssen. Einfach zweifach Zucker erhöhen die Triglyceride und zwar sehr schnell, besonders ähm, herausragend ist da die Fruktose, also besonders negativ. Die, wenn sie über 10% der Gesamtenergie also einnimmt, also zwischen 15 und 20% sogar liegt, können die Triglyceride um 30 bis 40% steigen. Das ist auch ein sehr enormer Einfluss. Die Fettsäure-Modifikationsempfehlungen bei erhöhten Triglyceridwerten sehen folgendermaßen aus. Grundsätzlich wirken mehrfach ungesättigte Fettsäuren Triglycerid senkend. Hier besonders bemerkenswert sind die Omega-3-Fettsäuren, die bei einer täglichen Zufuhr von 1,5 bis 3 Gramm pro Tag die Triglyceridwerte um 25 bis 30 Prozent senken können. Diese Mengen werden oft über die Ernährung nicht so, so leicht ähm, erreicht. Das heißt, hier werden oft Fischölkapseln als Supplemente empfohlen. Einfach ungesättigte Fettsäuren wirken entweder neutral oder leicht äh, senkend. Bei erhöhten Triglyceridwerten haben wir also eher einen geringeren Einfluss. MCD-Fette wirken gar nicht auf die Triglyceridspiegel und gesättigte Fettsäuren erhöhen die Triglyceride.